Was bedeutet persönliche Assistenz für Sie? Ja, ein selbstbestimmtes Leben, ich kann das machen, wozu ich Lust habe, an jedem Tag, ich kann es mit jeder Assistentin machen, Und ich möchte, ich kann mir alles selber aussuchen und ich kann das Leben führen, was auch ein Mensch ohne Behinderung führen kann. Welche Herausforderungen bringt persönliche Assistenz für Sie in Ihrem Alltag mit? Hauptsächlich eigentlich die Organisation, weil es doch sehr aufwendig ist, dass man immer mit den Dienstplänen auch von den Assistentinnen zurechtkommt, weil auch die Assistentinnen oft mehrere Kunden und Kundinnen haben, aber mit der Zeit, wenn man das ein paar Jahre macht oder ein paar Monate, kommt man da ganz gut rein und dann ist das auch alles selbstverständlich und gehört zum alltäglichen Leben dazu. Was können Sie jetzt mit persönlicher Assistenz machen oder wieder machen? Also ich kann auf jeden Fall meinen Beruf ausüben, was ohne persönliche Assistenz überhaupt nicht möglich wäre. Ich kann einkaufen gehen, ich kann ins Kino gehen, ich kann trainieren gehen, ich kann eigentlich alles machen, was, was man ohne Behinderung auch machen kann und das ist glaube ich das Entscheidende. Also es ist wichtig, dass man eben den Beruf finden kann, den man eben ausüben möchte und wenn es nur mit persönlicher Assistenz möglich ist, dann braucht man die natürlich dafür. Was braucht es in Österreich noch für eine Persön noch für die persönliche Assistenz? Also es braucht auf jeden Fall eine bundeseinheitliche Regelung für die persönliche Assistenz in allen Angelegenheiten, auch in der Freizeit. Und dafür werde ich mich sehr stark einsetzen. Super, vielen Dank. Dankeschön.